weiterer Tag, eine weitere Wegstunde. Wer kommt denn diesmal? Wer ist das? Wer wagt es, meinen Schlaf zu stören? Ich habe verdammt. Ich bin echt nicht gut mit den Stimmen, ist klar. cool. Okay, da ist irgendwie nicht mehr diese eine Sekunde nachdem die mich geweckt haben und noch mal irgendwie an den Gesichtern irgendwie ranzoomt. Cool, jedenfalls ja. Hi. Und willkommen. Mein Name ist dann die Röp und ich bin euch zurück zu Let's Play. Fire Emblem Engage. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob ich gesagt doppelt gesehen habe oder nicht ich nehme an nicht ne? ich glaube man kann nur eine jeweils ähm, einmal sehen ne? ich bin mir nicht sicher aber ist auch egal wir gehen heute ab in kapitel 13 in der letzten folge haben wir äh, die wächter getroffen von wenn ich jetzt noch wüsste wie der ort mal hieß wenn ich noch mich wenn ich noch die Namen von den Charakteren müsste, dann wäre auch nicht schlecht. Die hatten also komplexe Namen. Ja, da war Diamant und Ivy und so irgendwie einfacher zu merken. So, ich glaube, mal mit den Klamotten von Sigurd rum, weil warum nicht? Ne? Man muss ja mal hin und wieder einen Kleiderwechsel haben. Da oben ist schon wieder was aufgetaucht. Ich bin gerade vor dieser Aufnahme noch hier rumgelaufen. Um zu gucken, ob hier mal aufgetaucht ist. Aber scheint immer nur, nachdem ich hier schlafen gegangen bin. Um aufzutauchen. Okay. Das war's aber, ne? Ja. Ja. Ja. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe letztens die Trainingseinheit on-Screen gemacht, ne? Und irgendwie ist Tiki ja ganz alleine, Warum? Habe ich die nicht irgendwie Wand dazu geteilt oder so? man ist ja doch mal jemand gesellschaft die wird für irgendwie bald nicht tausende von jahren schlafen gehen und als erwachsene frau aber aufwachen in der da ist ja doch mal jemand gesellschaft so was wollte ich jetzt nachgucken äh ich habe alles gemacht ne? bis auf bestellen das hebe ich mir natürlich immer am anfang auf ich habe leute ja wieder zu dem stall zum swimmingpool und also was geschickt ne? und ich habe ein unterstützungsgespräch zwischen alfred und man da geschaltet da schauen wir uns noch mal an dann gehen wir essen, tun vielleicht noch einen Unterstützungssprecher und dann gehen wir auf zu Kapitel 13. Irgendwas sagt mir, sie heißt nicht Lumera. Rumiel. 様を守れなかった。オミエル、私 okay. so. Ich weiß nicht, ob man hört, ob ich ins Mikrofon dieses Mal hier rein reinspreche. Gegensatz zu den letzten Jahren, weil normalerweise schaue ich immer nach rechts, weil mein Fernseher rechts von mir ist. Aber jetzt mit diesen Aufnahmedingen tue ich jetzt hier auf dem PC aufnehmen. Also ich sehe mehr oder weniger zeitgleich was auf dem, was auf meinem PC-Bildschirm passiert. Also, ich sehe jetzt mehr oder weniger zweimal die gleichen Sachen in Echtzeit und bei Feiern bleiben kann man sich das leisten, weil man braucht da keine Hektik oder Reflexe oder irgendwie so was. Von daher, keine Ahnung, solange ich nichts mache, passiert ja nichts. Von daher kann ich es mir leisten. Wenn ich jetzt irgendwie was Schnelleres spielen würde, dann wäre wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. So, irgendwas anderes wollte ich noch machen, außer Essen, glaube ich, oder auch nicht. Ne? Ne? ich bin immer sehr paranoid. So, auf Screen habe ich nicht viel gemacht, ich habe nichts gekauft, ich habe nichts upgraded, weil ich erst einmal kein Geld habe. Oh ja, wir gehen jetzt hier essen und gucken wir mal, ob ich hier wieder ein paar Dinger hier freischalten kann. Fogado, genau. Ihr seid alle neu, von daher kann ich euch hier vielleicht mal hier reinschicken. Ne? Wäre eigentlich perfekt, ne? Äh, Bonnet oder Pandreo? Bunit würde ich sagen. Hm, und wir holen uns meine Meeresfrüchtepfanne anscheinend. Weil beide die mögen. Schon wieder keine Magie. Das ist irgendwie ein Trend in letzter Zeit. Äh, Meeresfrüchtepfanne, seltener Fisch dann. Ja. Sie mischen uns jetzt irgendwie so eine Obskurität. Ne? Ich kenne nur ihren Gaumen. Ach ja, ist ja auch Koch. Okay, ich vergesse jetzt mal, ich das habe. ich sollte halt jemanden geben, der irgendwie so ein Ding hat, Ja, ne? aber ich bekomme sowieso keine Erfahrungspunkte davon. Von daher, ich vergesse mal die Dinger zu verkaufen. Ich könnte mir dadurch 50 Gold oder so immer noch einverleiben. So hat leider kein Unterstützungsgespräch freigeschaltet. Aber das heißt, wir können dann hier noch relativ schnell reingehen, ne? Was das eigentlich? Also ja, genau. <lacht> oh, schon lange nicht mehr reingeschaut, ne? Äh, Ringe habe ich so ein bisschen angepasst, glaube ich. Ich habe jeden, der einen Ring gegeben, von dem ich plane zu benutzen, was eigentlich alle Charaktere unter Level 14 sind. Und ja, kann ja nicht schaden, ne? Und da können wir ja eigentlich schon gehen, ne? Ja, muss habe ich alle eingecheckt vor der Aufnahme. Habe zwar nichts besonderes bekommen. Gehen wir einfach. Wenn nicht, dann habe ich halt irgendwas verpasst. Ah, nein, warte, ich habe nein, Quatsch. <lacht> so. Wir hatten glaube ich eine Nebenquest freigeschaltet Naja, aber die war auch schon Level 19 noch vorgegeben. Da ist heißt, da können wir nicht rein. Okay, ebene der Winde, warum ist das denn so ja, von großer Bedeutung für Emblem? Lin. ja, das ist mir schon aufgefallen. Habe ich irgendwie weit freigeschaltet mit Lin. War, war, war, war das hier nicht auch eine Lucina? Ein Ort von großer Bedeutung für Emblem? Lucina, ah, okay, das sind sozusagen Paralogs neben Quests, die, äh, die ich irgendwie durch meinen Ring freischalte. Dem an, also nicht nehme ich die irgendwie hohes Level erreicht habe oder so. So, wir können leider nicht hier reinpacken, spendenmäßig. Das heißt, die ganzen Tiere hier werde ich nicht einsammeln können. wird mich ein bisschen wurmt, aber was soll man machen? Ne? Ich weiß ja nicht, wie man allgemein irgendwie an die rankommen soll. Bei einigen. Weil normalerweise kann ich betrete ich immer ein neues Gebiet und dann habe ich ja halt noch gar keine Chance irgendwie da reinzupacken ne und die geben mir schon irgendwie Tiere die ich äh, einsammeln kann ich habe auch noch nie ein Gefecht gemacht also vielleicht muss man da erst ein Gefecht machen und dann hat man irgendwie noch mal die Option darum zu laufen oder so da kann natürlich auch sein ne? aber da ich das nie mache weil ich das <lacht> nie herausfinden egal gehen wir zu kapitel 13 den oasendorf auf der suche nach timera und dem ring der strahlenden helden erreicht die gruppe eine oase wer ja, war timera noch mal war das die königin oder war das die prinzessin und ich wusste noch nicht mal ob wir auf der suche nach jemanden waren ich dachte die wollten zu uns kommen kapitel 13 helden der oase Was ist das jetzt immer noch so? アルム 今回は間違いなく 1 ist Amarino, の想像たる面接に面 auto alarm an 上に異業 Okay. Hallo, der Prinz ist Level 17. Wir sind wahrscheinlich stärker als wir. Ich dachte, Brody ist hier die starke, der starke Kontinent. Ja, oh sie wird so davon sterben. <lacht> Jeder, der uns helfen will, überlebt nicht lange. Ja, der uns helfen will und nicht ein Teenager ist, überlebt nicht lange. Äh? Ah, das ein heiliger ringe in einer ja. ja, ja. das, <lacht> sehr cool. Ahai. Ja. Das heißt, so Sie heißt nicht, Tim sie heißt nicht Temera in Japanisch. Mystera, Mystera. Ich glaube wie Pokémon, die Namen ändern sich dauernd Es gibt einen feierbaren Charakter, der heißt in der englischen Version Mist, sowie also, so Nebel. Und ja, der der Name wurde auch geändert in der deutschen Version, Weil, ein Charakter kann ich Mist heißen. <lacht> also wie Dreck oder Schmutz. ne? <lacht> それ Jetzt muss ich danach, nachdenken, welcher kommt überhaupt hier vor? vor allem 9 Uhr, feiern 10 hmm. Eick. Dann wir unseren vierten uh, uh. Auftrag sehr gut cool. <lacht> Ja, no. oh, nee. Und <lacht> sind das sind die Zwillingsbanditen. <lacht> No, ja, glück sind wir da auf dem Weg? Ne? Hallo, ich bin auch hier. に焚き火が見える。きっと姉さんだ。見つかってよかったです。さっきまで来たの、なんか、なんか、ポンプョーゼバンディートンから逃げ。<trek> Alles klar. Rett mal wieder jemanden oh, von obligatorischen bin. Banditen. 何でもないよ。so ての通り、俗 schon mächtig aus ja. emblem from radiance oh power up this fire emblem scene ike or that yeah no yeah yep Der erste nicht adlige Lord-Charakter in Fire Emblem. Und eine das stärkste, einer der stärksten Hauptcharaktere in Fire Emblem. <lacht> Nehmen Sie gut Okay. Das macht aber ein bisschen wenig Sinn, dass wir Fire Emblem E haben. Das ist eine große Map, weil Mikaya repräsentiert ja schon Fire Emblem 10 von daher hätte ich gedacht, wir hätten jetzt hier Feiern mit dem neuen eik Aber ich nehme an, weil wird irgendwie wenig Sinn machen, Feiern mit dem neuen eik vor Feiern mit dem zehn zu bevorzugen. Einfach nur, weil ja, warum die schwächere Version nehmen, wenn man noch die stärke haben kann? Ne? so wo sind, wo sind diese komischen Typen? Hier ne? Totchi und Tetschi. Okay, Barbara, Level 21. am einer von Der ältere Zwingsbruder Totchis. Befehle Verzerrte, be die die Oase einsuchen. Anführer einer Diebesswand. Junge Zwingsbruder Tetchis. Befehle ich... Verzerrte, die, die Oase einsuchen. So, für die, die es nicht wissen. In Fire Emblem gibt's gibt es oft... Oh Gott, der Krieger gibt's gibt es oft... Ähm, eine, hat eine fernkampf auf einer eine Nahkampfwaffe natürlich ähm, es gibt oft äh, eine ein pärchen von von äh, banditen oder berserker in diesem fall sind es keine Berserker, sondern barbaren und die sind meistens entweder vollkommen bescheuert oder sehr pompös und äh, exzentrisch und ja die gibt es in jedem fall im Lim. Meistens sind meistens haben die keine Haare. Meistens sind sie ohne Haare, aber die sind beide irgendwie so blau und pinklich, so vom Farbschema, ja. Also, das sind auch ist auch irgendwie so ein so ein Trend, der in jedem fall vorkommt. Und ja, deswegen habe ich so sehr gelacht, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. So. Hier haben wir Timera und Eik. sie ist eine Wächterin. Sehr cool. glaube sie werde ich mögen quällige und kontaktfreudige Kronprinzessin von sollen bekannt dafür dass sie vor allem ein offenes Ohr hat. haben das emblem von radiant zerstört hindernis mit seinem mächtigen schwert und seiner mächtigen axt hat das schon nee doch nee. Ich find, ist nicht der oder hammer hat er anscheinend also er hat das rad in der hand aber <lacht> benutzt es nicht anscheinend so, Wächterin greift zu Schutz ihrer Nation auch mal gerne zum Waffen, gibt den Umgang mit Lanzen. Sie hat eine selbe Lanze unten lang schwer. Sie ist 18 zerstören, wenn durchbrechen verwendet wird. Okay, Gegner Umkreis von drei Fälle ein Krit minus fünf. Hm. Ich hatte erst gedacht, sie war eine Tänzerin, also die Einheit Tänzerin. So und sie ist doch sowas von irgendwie. Verwandt mit hier den einen Typen, den wir letztes bekommen haben, oder? Irgendwie sieht die Haarfarbe sehr ähnlich aus. Eine weibliche beserkerin haben wir ja. Panett. Getreu von Prinzessin Timera. Sie neigt dazu, auf ihre Unschäde irgendwie... auf eine steht irgendwie künstlerische Art zu sprechen. Blutige Wut. Sind die kapitel einheit nach dem Kampf unter 100% erhält? Sie kriegt plus 10. Solange ihre KP unter 100 Prozent bleiben, das ist nicht schlecht und sie schon Berserker muss Schwertmeister nur für Exe sind. Mächtige Krieger mit beispielsweise Stärke besiegen ihre Gegner dank ihr auch großen Axt mit Leichtigkeit. Okay, anscheinend hat sie aber nicht kritische Treffer. Er sieht irgendwie auch aus, als könnte. Oh, er ist so eine so eine Wolfeinheit er könnte auch irgendwie ein Verwandter von den einen Typen sein, da sie er sie das sieht aus wie ein rock da ne? hilft mir aus spiel hilf mir getreu von prinzessin timera sie ist eine gut aussehende frau die tiere sehr liebt. okay dieser etwas weiter nicht von den haaren und gesichter ein bisschen männlich aus okay ritter ist gott befinden sich mindestens zwei weibliche verbündeten im umkreis von zwei die einheit und diese verbündeten treffer ausweichen plus fünf diesen Wolfsritter, Ritter, die auf Wölfen übers Schlachtfeld jagen Geht zu mir mit ihren Messern ganze Feindslager. Und anscheinend Schwerter auch. Wir bekommen jetzt nur noch starke Charaktere, ne? So, aber ich muss auch noch meine anderen Charaktere hochtrainieren. Hallo. wieder nur acht mit schleppen. So, wir brauchen einen Heiler, ich nehme diesmal zwei Heiler mit. Irgendwie habe ich das Gefühl, läuft nicht so. Ein Heiler. Ich habe viele, ich habe viele fliegen einheiten da gesehen. Was ist das hier? Leuchtfeuer. In der Mitte ist ozeans Zerter, Silberaxt, wurfball Viele Äxte hier, ne? Oh ja, eine Menge Äxte. Haben auch irgendwo Lanzenkämpfer. Sieht nicht so aus. Das macht es ein bisschen einfacher. Das heißt, wir können mit einer Menge Schwertkämpfe herumlaufen. So, hier sehe ich Häuser unten links. Da ist ein Haus, oder glaube ich. Ich nehme das hier, ne? Das hier soll das Haus sein, ne? So, aber hier, das wird wahrscheinlich schwierig, ne? Dahin zu kommen. Wie soll man da rechtzeitig hinkommen? Ich weiß nicht. Chloe kann auf jeden Fall mitkommen so ich brauche wieder einen stohlen ah, ja genau sie ist auch verstohlen genau soll ich einen zwei Schützen mit und ein Magier würde ich sagen ne da haben wir nur so Alfred Ach, Alfred und Zitrin sind da auch noch so. und die haben sogar beide. Okay, Lanzenkämpfer brauche ich aber ja nicht gerade. Hm, ich nehme anstatt, wer würde mehr Schaden machen? Du ne. dich. Problem ist, die gehen mir jetzt die ganze Zeit stärkere Charaktere und äh, ich kann nicht ich muss sie natürlich auch benutzen, ne? Weil wir sind hier platziert. Das ist halt nicht so, als kann ich jetzt hier aus dem Team gerade rausnehmen, ne? Ich muss sie aber benutzen. Das heißt, das Spiel gibt mir absichtlich hier weniger Charaktere auch so im Sinne von, oh, du musst jetzt die Charaktere auch benutzen. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr von meinen schwächeren Einheiten hier platzieren. So. Was machen wir denn hier? Gerümpel zerstörbar. Aber problem ist ich weiß nicht die werden mit sicherheit auf die häuser losgehen aber das sieht ganz schön schwierig aus zu erreichen weiß also, ich ob ich da rechtzeitig hinkomme so habe ich alle dicken ringe hier Unsere neue Prinzessin hier wird ja wohl Ikea nutzen müssen. Na ne? ja. ja, gut. Das, das Kapitel sieht jetzt nicht sehr schwierig aus. Das sieht nur derb halt aus, hier ja, an alle Sachen ranzukommen, also alle Häuser zu erreichen so schnell wie möglich. vor allem sind die ja ne das heißt soweit kann ich auch nicht vorstellen ich muss irgendwie hier hinkommen So das sieht sogar aus das könnte ich sogar irgendwie dahin und hatte ich alle trigger okay sie kann irgendwie nicht hier Was was ich mitnehmen kann ich könnte ich könnte ich meine ich werde sowieso nicht mit sie angreifen ne? Könnte hier Dings mitnehmen. Illumis, Ilumnis. Einfach nur ich, nicht, ich sehen kann. Und ja, machen wir das. das geht's. Was geht's? あいつらなんかに負けたりしねえ<笑><笑><笑> <見過ごせないわね。Okay>. <笑><笑> Okay. Oh. wir uns die sind schon da wir hey, Ich vergaß. rechte Problem ist. Ich könnte die Dinger das zerstören. Ne? Ich meine, das offensichtlichste, was ich hier machen sollte, ist wahrscheinlich mit denen ja überall hingehen, so schnell wie möglich, ne? aber die machen alles viel zu einfach platt, habe ich so gefühlt. So, da ist auch noch ein Raubein. Den kann ich nie im Leben so schnell erreichen, wenn er jetzt sofort hierhin geht. Okay, sie ja. hat eine Menge Verteidigung, glaube ich, ne? Ja. Leicht Ausdauervermögen und offensive Stärken nehmen zu, wenn er Schaden erleidet. Die Synchrofähigkeit kühler erhöht Verteidigung und Resistenz, wenn die KP abnehmen. Die Bündniswaffe Hammer kann Gegner Schmetterschaden und gepanzerten Gegner zusätzlichen Schaden zufügen. Die Bündnisfähigkeit Freund der Lagus, das sind die Tiermenschen in path of Radiance und äh, Radiant Dawn – er wird den erlittenen Schaden im Gegenzug sinken, ausweichen, ist anwendet auf Null sagen auf großer Ether hier steckt die Verteidigung der eine für eine Runde. Greift dann ein Beich an, stellt KP wieder. Ja, Na, wie genau funktioniert hat jetzt? Kann ich habe halt nicht einfach so angreifen. Das hat einfach. ein. mann wenn sie hat macht mit dann ist hat immer es hat immer ein kill ne? Ja, kollegen ich kann ja nur mit denen angreifen ja bin doch schon stark genug mann ich habe so das gefühl ich möchte jetzt so schnell wie möglich durchgehen ne? damit ich hier er geht wahrscheinlich hier links los ne? an, ne? Okay, wenn mehr Spiel sagt, hier durch, alles klar. So, hm. ja, und ich kann ich erledigen. ganz überhaupt dadurch durch, wenn ich mich dahin stelle? Ich will ungern die Kills mit denen abstauben, wenn ich schon so stark sind. Aber ich habe, glaube ich, gar keine Wahl. Das Spiel lässt mir wortwörtlich keine Wahl. Das Gefühl. Ich mache es mal alles hier kaputt. Ne? Ich habe da ja nichts dagegen oder. Neun Schaden muss aber bestimmt hier so schnell wie möglich runter. Ne? Ich meine, hier ist nichts. Da muss ich auch noch so schnell wie möglich hin. Und ja, oh nee, sind bei Schwertkämpfer. Hey, warte mal. Ich sehe ich ja jetzt erst. Ähm Wir sind tot. Mann. Wo kommen die auf einmal her? Wann kamen die auf einmal her? Bin ich habe gar nicht gesehen, Mann. Haben sich in diesem dunklen Gebiet hier versteckt? ganz ruhig auf sie losgehen. Ich würde sagen, wir machen das hier, ne? Wir so oder so ein Kill abholen mit... Mit denen, wer ausschaut. Für Verschwendung, Mann. Du bist ja halt wohl aushalten, oder? 11. 20. Neun. Gott, das ist ein Schwertmeister sehe ich gerade. Was da war das spiel was ich hier im ersten Zug mache? ich Verstehe es nicht. Ich nehme sehr stark an, ich muss sowieso noch mal neu. Von daher, was soll's. ist gar nicht so ein schwieriger erster zug ich weiß aber nur meine charaktere trainieren aber kann ich nicht ich muss wahrscheinlich sowieso noch mal neu machen vielleicht vielleicht auch nicht wir ziemlich sicher überleben, das hier ist ah, eigentlich alle überleben. das oh Okay, da hätte ich nie im Leben retten können. Oh, nee. äh, das gefällt mir nicht. Da ich gar nicht hier so einen Stress machen, Mann. nämlich ja unnötig unter Druck ey. ich muss gar nicht so viel Stress machen ne Haus hätte ich nie im Leben beschützen können ne sehen wir mal an, ich hätte irgendwie hier Teleport gehabt dann würde ich meine ich ja, nicht. ja hätte ich nie im Leben geschafft ne das ist viel zu weit 1 2 3 4 5 ne nie im Leben erreichen können so Okay, das beruhigt mich ein bisschen ich nehme, das, ich nehme an das Spielwort ein nur sagen so oh, übrigens wenn du da passiert wenn ein Haus kaputt geht ne irgendwie so was. das heißt der das einzige Haus dafür jetzt nur erreichen müssen ist das hier weil solange wir ja nicht irgendwie missbauen kriegen wir das schon in ja der Seite so Gott treff ja. Ey. Ey. Ey. So ich weiß jetzt nicht, was da alles noch war. Oh nein, das bringt ja nichts. So, da unten war hier so ein Ding. Was du? Ein Wurfball, Dreck. Ey, äh, äh, äh. einfach mal den hier. Schade, das ist ein Schwertmeister. du ihn treffen? Oh ja. Bonk. Dann machen wir dich mit irgendjemandem platt. Ich bin ziemlich sicher, wir sind nicht so viele Gegner, ne? Was schön da. habe ich den gebrochen. Ich glaube, der konnte kontern. Naja, ne? Aber du erreichst sie, sie nicht, ne? Ne. Okay. Ball. Ich könnte ihn ja machen. Ne? Schaden machst du? Du machst 23 Schaden. Du wirst mich nicht doppeln. Ich hoffe, da sind nicht noch mehr Leute. So, wir machen erstmal den ja. Damit sie nicht gedoppelt wird, also mal tauschen wir ihr Feuer wieder und dann machen wir Protection so. und das müsste eigentlich bringen. Ne? Platziert dich mal hier rein. Und ich platziere ich mal hier rein, falls hier jemand in der Nähe ist. Und da, da eine Menge fliegende Einheiten sind, packe ich dich mal hier hin. und dich hier hin. und einfach mal den ja. So, ja, wir müssen eigentlich sicher sein, ja. jetzt doppel ich dich gut aufgeblockt sehr cool magie geschicklichkeit ja figur auch nicht schlecht ist ja nähere figur gearbeitet da kommt noch was Oh, deswegen sind Fog of War Maps kacke. Und ah. ich habe sie natürlich irgendwie als erstes bewegt, ne? Das heißt. Oh mein Alter, wir sollten damit rechnen mann hier ist doch hier ist doch nirgendwo platz für irgendjemanden hm. ja, wir können das gleiche eigentlich Lass mich dann als letztes machen okay du kommst hier hin du kommst hier hin. Und jetzt mal hier, hin. ich glaube, da war niemand in der Nähe. Und mal hier hin, wegen den Hauptcharakter. Nun geht es mal hier. Hin. Hey, du bleibst auch hier, würde ich sagen. Hast du hier drin? Hier ist niemand. Gut. So, was ich jetzt hier mache, ist, ich mache eigentlich genau Gleiche wie vorhin, nur halt mit sie. Sie wird überleben, weil sie hat mehr Verteidigung. So, Protection. Kann ich eigentlich ihn auch protecten <lacht> da wird glaube ich nicht bringen. Ne? zu jetzt ja wohl überleben das glaube ich niemand in der nähe vielleicht sogar gar nicht getroffen so jetzt dann noch einer kommt Sind eine Menge fliegende Einheiten. Mir gefällt das nicht. Das sind zu viele. Die haben alle schon Silberwaffen, Mann. Und ich weiß nicht, was da alles noch kommt. Das ist ein Problem. So ich kann Druck machen, aber du musst treffen. druck eine runde hätte man da überlebt meine güte Noch nicht so schwierig jetzt ja gerade oder acht erfahrungspunkte Mann. was hast Abwehrhaltung. Du gehst nicht so schnell drauf. irgendwie voll die große Schminke. wird sich irgendwie hier so Mund irgendwie aufzeichnen. Ich habe hier niemanden, der irgendwie. ja Ich meine, sie hat eine Menge Verteidigung eigentlich, ne? Ich sehe einfach nicht, was da ist, ne? sie eigentlich hier mit dem bündnis machen ne? dann bekommt sie ja mehr verteidigung und so ne machen wir einmal so verbinden wir sie einfach Sogar wie die verwandlungen irgendwie einfach nur so schießen mit den Dingern mit so. ziemlich sicher, da war nur ein Axtkämpfer, vielleicht noch erreichen konnte. hat ja so schnell dahin zu kommen Alfred mach du mal einen kleinen da ja, bringt da nichts ich habe so gefühl ich hätte hier mit dings hingehen sollen Ne, nee, da kommt da gar nicht durch du vielleicht Gibt es nicht? So, ich platziere dich mal hier in damit sie nicht verreckt. Hoffentlich. Das mal hier gibt es auch mal hier. Ich wenig gut ausgehen, aber mal schauen. Oh mein Gott, das ist sehr unschöne Situation. Was gerade einschaden? Ah, oh, mir gefällt das nicht. Ich glaube nicht, dass wir da rechtzeitig hinkommen. Außer Alfred schafft es hier noch so schnell wie möglich dahin zu kommen. fett sehr gut. Oh wehe, da ist jemand. Nein. Okay, der erreichte nicht. Hier komme ich da auch nicht schnell genug durch, ne? nicht hat. Da wird nicht reichen. War da oben nicht auch noch welche? diese Situation ja nicht so ja, du hast eine, äh, entschuldigung 46 Angriffskraft, willst du mich auf den Arm nehmen? Ja, da verdammt, das bringt nichts. Ne? Warum habe ich ihr Lin gegeben? Sie wollte gar keinen Schaden machen. hn sie kommt noch nicht mal annähernd daran oh mein gott was soll ich denn dagegen machen der one shottet alles weg <lacht> entschuldige was ich werde sowieso als erster angreifen ne? das ist halt die sache nehme ich an ne? ich habe eine idee ich weiß nicht ob das funktioniert okay, einzug aushalten und um danach einen bereich anzugreifen so oh, ich verstehe ja den schaden von den typen so, so, <lacht> so spät gesehen ich nehmen wir schon erledigen ja jetzt mir einfallen würde indem ich den ja mache gehe ich hier rein, macht Protektion, ne? Dann machst sogar an niemanden Schaden, ne? Wenn ich glück habe, bewegst du dich hierhin? Da habe ich auch da funktioniert. <lacht> so kann ich mit meinen links nicht angreifen? Ein normalbogen. Nein, ich will das nicht, ich will einen runter. Ja. Ich hätte eigentlich alle nach links hinschicken müssen. Und da ist auch noch ein Schütze. Cool. ja ich habe die alle links mir gefällt das schon gar nicht so wie das die abläuft ja alter okay. mal, wie hast du mich nicht getroffen da viel zu viele gegner da und da kommen auch noch welche das ist klar und das... sogar da ich habe so viele leute da oben rechts ne, und ich brauche die alle gar nicht ich brauche die alle gar nicht da auf der seite Weil viele gegner hier sind ja ich muss eigentlich nur auf ihn aufpassen 16. 23, 16. Oh, der, reicht mich von... Mir gefällt das irgendwie gar nicht, wer hier aufläuft gerade. Ich hätte mit all meinen Charakteren unten links hingehen sollen, ne? weil es gibt gar keinen Grund hier, irgendwie mit meinen ganzen Charakteren hier zu also, was ich mache, das jetzt auch er bringt überhaupt nichts. Er bringt auch nichts hier runter zu gehen, weil ich muss eigentlich ich muss mich hier eigentlich nur nach links bewegen mit denen allen. stark Startposition ist auch voll ätzend, ey. Ah. ich kann auch nicht hier hingehen, weil dann kommt er und greift sie an, ne? Aber das ist auch nicht schlimm, oder? Geh mal hier rein. zu Ah, mehr AP. Okay, cool. weiß oh, ja auch irgendwie, nee. Wir machen es jetzt folgendes. So. Lux blockierst du einfach hier den Weg, ne, Will ich sagen. Meine gesamte Gruppe geht dann nach links, ne? Weil jetzt haben wir wortwörtlich keinen Grund mehr da zu sein. Okay. Mein Eisenbogen, weil er schon dreimal hier hochgelevelt ist, ist schon stärker als mein Dings. Ey. Mein Stahlbogen. den hier, ne war hier so rein und ich ja nicht wissen man das ist ein typ mit langen Bogen, oder ich weiß nicht mehr hat später machen sein. da so, war da jetzt einer mit einem Langbogen, ich weiß es nicht. Verdammt. ja dann ist Chloe tot. ja ja, ihr macht das Ding kaputt, ich weiß, ich weiß. Ich den seine einen Dialog wollte ich eigentlich noch mal hören. aber oh, da ist ja auch noch einer. Cool. Wie ist das mit schön? Ey. Die haben da zwei, wir haben da einen Schwertmeister direkt vor uns versteckt. Ey. Das ist auch voll unfair. Ey hat einer an wie soll man denn darauf reagieren können okay, wir wissen jetzt einer von den nach da lang gegangen mein gott weil ich brauche sie damit sie ja so schnell wie möglich durchkommt. Ey. habe ich gerade richtig gesehen ich kann den Schwertmeister mit einem Schlag hier weg entschuldige was okay du musst mir 20 Schaden das wird sehr wehtun aber Mit ich muss mit ihr hier so schnell wie möglich durchgehen, das spiel hat sich dazu von so irgendwie gedacht. Es ne? hat vielleicht auch Bündnisse einsetzen, weil das ein Axtkämpfer dann kann ich ja eigentlich hier durchbrechen, einsetzen mit einem Hammer ne? damit sie nicht gebrochen. Irgendwie wir mit dem Hammer. Ja, so, da sind ein, zwei Leute. So hier ist auch ein Schwertmeister. Da war der Schwertmeister oder da muss ich mich hier so ein bisschen verschanzen, nämlich an. Ne? Wie mache ich das hier? 18. Jetzt damit aus. 13. Ich muss sie sowieso hier oben haben, weil da kommen gleich einige einige fliegende Einheiten. Auch ne. Ja, da muss ich hier versuchen mit sie zu treffen, aber oh man hat sie nicht gerade besser treffen. Oh Mann. Okay, gehst du hin? Ich hoffe, da oben war niemand in Reichweite für Oh Mein Gott, die treffsicherheit halt. Trepp. Okay. Da, so, jetzt aber so schnell wie möglich darunter. Da war irgendwo ein Schütze noch, das weiß ich. Ist nicht genau wo er war hier unten ist nichts da ist noch versperrt alles da kann ich sowieso nicht So, und ich muss folgendes machen und zwar sind als hier einsetzen um ihn zu brechen 15. nicht habe ich dann genug um den zu erledigen ich glaube nicht da ist der schütze schütze macht 30 schaden das ist nicht gut aber Sie hat sie wird nicht so schnell frecken. Oh nein. Ja, wir sollten eigentlich in Ordnung sein, ja. Ah, denke ja geschockt. Ausreichen wir danach, wenn man es eigentlich ein bisschen mehr entspannt. Aha, wechseln aber ausgerüstet. So. Nur wie soll ich die alle abfangen? hier nicht sicher so schnell wie möglich raus ich will ja eigentlich mit ihr den kill absaden, aber was sagt mir ich brauche warten mal hier geht mal alle hier rein Warten wir einfach, bis die alle die können ja nicht irgendwie rüber fliegen aus irgendeinem Grund. Ne, Die können nicht über die Häuser fliegen aus irgendeinem Grund, Also ja, sie müssen alle irgendwann hier hinkommen. Und dann werde ich die abfangen. Ja, und das kann ich ja nicht machen. Okay, dann Scharfschütze. Ich nehme es ja schon mit Scharfschützen. Aus. Ich habe noch Charakter auf Level 12 und 13. Gib mir ein Break, Mann. Äh, Kriegt die überhaupt alle down? Alter, warum wir so schnell? Ah, 16. Der doppelt mich sogar. Ja. So, folgendes machen. Ich platziere dich hier mal hin, damit du weiter weiteren Angriff hast. ich hier ein bisschen kaputt. Oh, ehrlich? Kann sein, dass da immer 80 sind. Schon oft passiert. Schwächeren Einheiten hier hoch trainieren, auf dort an. Hier kann ja niemand sein. Was sagt ihr? Cool. sie scheint mir schon irgendwie voll stark zu sein. aber noch relativ Erfahrungspunkte, hier. ja. viele. Der die Gegner sind nicht in der Lage hier, den zu durchbrechen zu können. Ne? Ich weiß ja nicht, ob jetzt hier wieder einer ist, ne? Total jemand. So das Haus kriege ich. Aber das haben sie auch gerade gemacht. Ey. Aber wenn ich los und Dings hier hätte ne? Ich könnte hier voll verschanzen dann könnten wir so von gar keinen Schaden bekommen. Gut. So ich weiß jetzt nicht, wer da jetzt alles war. Wo war Traubein hier, ne? Er ist der, der Zeugs kaputt machen kann, oder? Komm klar kann längst wo durch ey. ich mach mal ihn ja erstmal ihn ja an. Oh. Ah, da Ah, der war sehr cool. Damit jetzt ein Schritt hier weg wäre, ne? ja, ich habe eine Idee. Ja. Seht ihr das? Das nur ein ein Ding, was die ja durchbrechen können. Noch ein Ding an den, an denen die durchgehen können. So, ich bin mir ziemlich sicher. Noch den hier mal. Ne, irgendjemand hat dann lang Langbogen. Ich bleibe zehn Erfahrungspunkte nur, man. Ah! Da sind so viele Leute, du kannst fliegen, gefällt mir nicht. Manchmal aus dem Weg hier. Alter. Warte mal, komme ich da nicht vorbei? Nein, ich komme da nicht vorbei. Und ich kann mit ihr auch nichts heilen. Komme ich dazu irgendwie meine Charakter irgendwie zu leveln? Bestimmt eine optimalere Lösung, ja alles zu erledigen, aber soll's So, hier sind zwei schwertkämpfer panzerbrecher 1 2 3 4 das kann ich eigentlich auch kaputt machen ja nee, kann ich nicht also <lacht> cool. gut wie okay jetzt gut Hör auf die lichter ja aus weil ich sehe nichts mehr <lacht> Schaden, man muss sie so stark? Ich meine, sie hat Eik ist klar, aber da ist trotzdem voll stark. Ha, und da sind noch mehr Leute. Ich hasse ehrlich, sehe nicht, wo hier irgendwas ist. ich sehe nicht, wie irgendwo irgendwo was ist. Ich weiß nicht von wo die Leute kommen. Ja, du musst das jetzt blockieren, Kollegin. ich platt. Das heißt, nur weil ich dieses blöde Haus hier so schnell wie möglich erreichen will. Ich komme da vielleicht sogar gar nicht ran, wenn ich wenn ich mich nicht hier beile und ich weiß nicht, was hier noch alles ist. ne? Ich muss ein Schützen erledigen. schaden wie blöd hm. kann ich wieder hochheilen, kein ding also beinahe ich mit einschlag Alter. So, irgendwas sagt mich ich sollte Progressifer einsetzen. Auf irgendjemanden. Wahrscheinlich auf dich. Weil du hast ja ganz schön viele Leute kaputt. Oh, Aber waren viele Erfahrungspunkte. es jetzt nicht. Wenn ich zum so ein Dingswechsel, eine Silberlanze, dann wirst halt es ja ne? ne? da bringt nichts. Cool. So. Wenn noch mehr Schützen irgendwo sind, ne? 14. Oh, gute werte so ein Scharfschütze, du bist ein Scharfschütze, ne? gesichert das wäre sagen wir sind nicht noch mehr Leute in diesen Schatten sind doch bestimmt noch fünf Leute versteckt obwohl da nur vier Felder sind so du nimmst dem mal hier warum nicht Jetzt das muss ich eigentlich nur noch dafür sorgen dass hier alles abgeblockt ist von allen mit allen Charakteren wenn ich hier nicht singelt werde die machen immer mehr aus ah. Oh. Ah. der ignoriert mich einfach weil er zum haus will ist klar mich nicht. Alter, alles, was ich haben will, ist dieses Haus. Da können wir uns ja ausruhen. So, ist hatten von So. So, ihr beiden könnt euch hier mal ein bisschen zusammentun und die Leute hier aus dem Weg räumen. glaube ich jemand anderen da dahin platzieren so. So, ich bin da bin der geile der von vorhin aber ja, nicht schlecht ja okay sogar war halt auch nicht aber so Na, eins zu weit natürlich So. Äh, wen will ich da platzieren? Ich weiß es ja nicht. was schon, ne? Besser ja, wenn sie nicht, wenn sie nicht irgendwie da steht alles kaputt haut. Ich, glaub, ich platziere Chloe rein. Ich glaube, da sind ein paar Schwertkämpfer, ne? jetzt wenn die wird nicht mit einem Schlag weg. Die wird nicht gedoppelt und, oder irgendwie so halt. So. Also, trist mich, aber du hast auch so eine dicke Axt, ne? Ja, 44 das kraft Alter. noch vom weiten angreifen Na, trifft mich da eine nicht ok Na perfekt hier platziert aber wäre so schön wenn meine heiler langsam mal irgendwie level 20 erreichen würden wir endlich irgendwie keine ahnung mit wir endlich ein paar weiterentwickelte einheiten netten so ich hoffe ja da ist niemand mehr so gefährlich ist okay, da kommen sie 35 schaden stimmt ist der mit der Großaxt? oh gott Und jetzt kommen sie von da. Okay, da ist kein sicherer Ort zum Verweilen. Was kacke diese Situation hier? Ich habe keine Ahnung, wo hier Leute sind. Ich sehe nichts. Wahrscheinlich noch mehr zu kommen, so wie das ausschaut. Dann soll ich mich hier noch vorbereiten? er weiß, was ja noch alles rumlungert, ey? Die machen die ganze Zeit Lichter aus. also sehe ich doch gar nichts, Mann. Den kriege ich noch nicht mal down. Aber ich glaube, die scheinen irgendwie zu priorisieren, die Lichter auszumachen, ne? So. Nein, natürlich reicht das nicht. Hier hin. Ich hoffe, da ist niemand mehr in Reichweite. Hat sie natürlich wieder als erstes benutzt hier. Warte mal, Wind, genau. okay das Problem ist da könnten wahrscheinlich immer noch voll viele Leute sein ich weiß es nicht aber auch eine weiterentwickelt einer sich und ich muss ich hier entpacken und die können ja darüber fliegen leider also kann irgendjemand den Typen erledigen Das ist ein sehr unschönes Level. Lässt mir auch keine Wahl, hier irgendwie meine höher gelevelten Einheiten einsetzen zu müssen. Okay, Verteidigung plus zwei. Das hätte sie mit einem Schlag erledigt, übrigens, ne? Der eine Angriff. Hm. Verteidigung. Krieg ich gar nicht dauern. nicht was hier überall ist. So, hat mal ändern. Oh, das ist so ein Laternenstab. Hab ich gar nicht bemerkt. So, okay. Sind nicht so viele Leute hier. So, ich könnte mal du kannst eigentlich nur ich würde ungern dass du hier irgendwie in der erledigst weil Erfahrungspunkte und so geht wahrscheinlich auf diemera los ne ne natürlich auf den Charakter los der ja geschützt ist okay hey cool 18 sind nicht schlecht so jetzt kommt da auch noch Leute so, ich sorge für der Ansturm ist schon vorbei eigentlich ne ist nicht so aus als würden hier noch viele Gegner sein so ja ich mal kurz hier reingehen warte mal aus genau, reicht uns ne Nö. Dann geh mal da rein. Rettung. Hey, cool. So, aber ihr. ist für Chloe, ja. Okay. Hat hm. Pesch cuts. Oh, du kannst noch aus einer Reichweite. mit zwei Rang, ne? mit zwei Reichweite, ne? ja. Mal so. Weg. So. Okay, dann gehen wir mal hier runter, würde ich sagen. Ne? Ich glaube, da haben wir nämlich schon alles erledigt. Ich weiß es ja nicht, ich sehe nichts. Das hat nichts an Erfahrungspunkten So, wir gehen mal hier runter. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht einer. Jetzt man das mal an. Kann wir eigentlich auch anzünden, aber das war mal. Dann bewegen sich die Bosse sowieso. Ne, oh, da mich es sogar. Oh. <lacht> ah, du gehst auf See los, ist klar. Da kommen immer noch mehr Leute. So, und ihr werdet aber nicht glauben, ich bin schon wieder am Klo während einer Aufnahme. Das war der Nachteil, wenn man irgendwie so zwei Stunden am Stück aufnimmt. Ne? Man kann das nicht beeinflussen. Okay, ähm, also ich sehe euch dann gleich.